Musen Spezialdruckdienstleister für extrem hochwertige Visitenkarten, zum Beispiel aus London, die haben eine Fehlerseite auf ihrer Webseite, also wenn man halt irgendwas komisches eingibt, macht ein Fehler, kommt eine Fehlerseite hoch. Ich lese das mal kurz vor. Oh nein, ein Fehler, wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Seite, die Sie suchen, nicht gefunden wurde. Entweder hat sie noch nie existiert oder sie ist verschwunden. Es ist sogar möglich, dass Sie sich bei der URL vertippt haben, aber ich will Ihnen da nichts nachsagen. Äh, hoffentlich kommen Sie mit Hilfe der Links auf unserer Seite dahin, wo Sie hinwollten, ganz unter uns. Wir sollten einfach so tun, als wäre gar nichts passiert. Äh, so kommen weder Sie noch ich in Schwierigkeiten. Liebe Grüße, Little Moo, der Druckroboter. Das ist so ein kleiner Roboter, der immer irgendwie da so auftaucht. Ist halt super sympathisch, das ist nur ein Visitenkarten, Druckerei-Plattform. Äh, aber es ist halt einfach super sympathisch und ist halt witzig, so mit dem Augenzwinkern. Na, haben Sie ja ganz schön Quatsch gemacht, aber wir reden nicht drüber. Deswegen Tipp 9. Und äh, das hört sich albern an aber ist er nicht, sei witzig. Und damit meine ich nicht unbedingt so wie Phipps Asmussen, sondern vielleicht eher so wie George Clooney, so mit dem Augenzwinkern, seid mal charmant. Keine Frau der Welt flippt wahrscheinlich aus, wenn der Clown Beppo irgendwo reinkommt, wenn George Clooney reinkommt, aber schon ein bisschen. Woran mag das liegen? Versucht eher so ein bisschen wie Clooney zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass ihr in der Testimonial einkaufen müsst, er ist auch zu teuer, wenn ihr keinen Kaffee macht. Also. Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben.